Herzlich Willkommen bei Calisthenic Movement. Heute gibt es mal ein kleines Test-Tutorial. Und zwar werde ich diese Kopfhörer testen. Ich habe sozusagen einen Auftrag gekriegt, die mal zu probieren, ob die beim Tricking halten. Weil ja da viele ruckartige Bewegungen stattfinden. Und ja, ich werde einfach ausprobieren, ob die runterfallen oder nicht. Und wenn ich das gemacht habe, das werdet ihr übrigens gleich sehen, wie ich das mache. Und wenn ich damit fertig bin, dann werde ich noch ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, ja, wie die so sind. So, als erstes probieren wir mal Benchpress. Das sollte kein Problem sein, das ist ja nicht ruckartig, aber mal gucken, ob das Ding stört. Alles klar? Ist das schon hier? Komm ruhig näher. So, alles gut, tip top, nichts störendes, alles gut. So, also Benchpress Test schon mal bestanden. Als nächstes fangen wir mal mit ein paar Flips an, als erstes Backflip im Stand. <lacht> Klappt. Machen wir Auerbach oder auch Gamer genannt. auch in Ordnung. Kopfhörer so noch drauf. Beim Sprung hat es kurz mal gewackelt hier auf der einen Seite, aber ist alles drauf geblieben, nichts ist weggeflogen. Alles super. Okay, dann probieren wir mal ein paar schwere Sachen. Zuerst gerne Flash Kick, mal gucken. Jetzt drehe ich mich schon so wie so ein... Pum <lacht> <lacht> okay, also gerne Flash geht auch, alles drauf. Es hat sogar nicht gewackelt. Dann machen wir mal einen cookscrew Genauso top, ja, hat auch nicht gewackelt, hält alles. Okay. Das probieren wir mal noch. Frontflip! Ähm, wir gehen mal nach vorne in die Schaumstoffgrube und probieren mal Frontflip und ein bisschen Schrauben und sowas. Alles klar? Auf geht's. Okay, jetzt probieren wir mal ähm, Frontflip mit 540 Drehung. Alles klar. Warte mal vor? Test bestanden, die Dinger sind noch drauf. Beim Absprung hat es kurz gewackelt wieder auf der einen Seite. Aber hat sich alles wieder gerichtet, sind noch drauf und ich kann weiter Musik hören. Also alles gut. So, jetzt probieren wir nochmal noch eine kleine Combo mit Sideflip und Rückwärtssaldo, Frontflip und ja. So, hat eigentlich gut gehalten, aber ihr seht, hier ist es ein kleines bisschen verrutscht. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich hätte trotzdem noch weiter Musik hören können. Also ich würde dem Ganzen der Haltbarkeit eine gute Note geben. Okay, als letztes probieren wir noch ein Arabian. Das hat Stefan gerade vorgeschlagen, was eine sehr gute Idee war. Mal gucken, ob das hält. Tipptopp. Ja. Alles sitzt... Alles ist an seiner Stelle, alles gut. Das war es erstmal vom Tricking. Ich habe jetzt alle möglichen Tricks, die ich mir die mir so einfallen, äh, gemacht. Ich werde morgen beim äh, Kali-Training das Ganze nochmal probieren. Dort geht es dann weiter mit dem Test und dort werde ich dann auch weiter filmen.